Ja, hallo, hier ist euer Thomas von Tours World. Ich sitze gerade vor dem Tour Turbo und ja, es ist halt bald Ende November, es ist ziemlich kalt, das Wetter ist nicht berauschend. Aber ich habe jetzt eine kleine Fahrt unternommen und möchte euch den Tour Turbo ein bisschen näher vorstellen und die Geschichte dahinter ein bisschen erklären. Also, das Ganze ist ja entstanden, dass ich den René Kräher, seinen Kanal, entdeckt habe und. Ich habe überlegt, ich habe damals ein Bosch-E-Bike gehabt, der Fully. Und habe mir gedacht, das wäre doch cool, so etwas zu bauen und dann einfach irgendwo hinfahren, schlafen und ein bisschen die Trails abfahren und dergleichen. Aber ich bin dann draufgekommen, dass das Bosch-Protokoll und auch für Yamaha und Shimano und so das ganze Bus-Protokoll für die Ladung ja, nicht optimal ist. Also das kriegt man anscheinend nicht und die kann es nicht mit einer PV verbinden und laden. Ein paar Fragen hat man da nicht so zugesagt. Ich habe gedacht, warum machst du eigentlich nicht den Dua Turbo mit, ähm, mit Motoren und lass die vom, vom Anhänger schieben. Ich bin dann einfach hergegangen und habe bei Amazon zwei günstige Umbaukits für bestellt mit einem, mit einem vorderrad -Motor. Die Motoren haben jeweils 500 Watt bei 36 Volt. Man kann sie auch mit äh, 48 Volt nur betreiben. Dann haben sie 1000 Watt. Aber das war man dann ein bisschen zu riskant, sage ich jetzt einmal. Ja und das Ganze habe ich vor anderthalb Jahren bestellt. Dann noch bei Alu steckt die ganzen Alu-Teile und ja. Dann sind wir eineinhalb Jahre herumgelegen und jetzt sitze ich da vom Tour Turbo. Ich habe im Sommer angefangen und bin jetzt da nicht ganz fertig, aber fast fertig. Ja, und jetzt möchte ich euch heute mal so die Eigenheiten vom Tour sagen zeigen. Ich werde es dann mit Details überfüllen wie ich den Deichselanschluss realisiert habe, wie ich die Bremsen realisiert habe, äh, wie der Innenraum ausschaut und wie das ganze zugänglich ist also ich nehme euch einmal mit und sage euch einmal die grundfunktionen die technik die, also die ganze elektronik möchte ich euch erst ab 1000 abonnenten also veröffentlichen weil ja, ich möchte meinen youtube channel ein bisschen promoten und da würde ich euch bitten also es hat uns da ziemlich ziemlich gefuchst sage ich mal also ziemlich war nicht so einfach, diese Kino-Controller in Elektronik einzubinden, weil wir die Kino-Controller haben in einem normalen Gashahn. Also da kann man wie mit einem Moped fahren, das hat man nicht so zugesagt. Und jetzt haben wir das Ganze elektronisch angesteuert. Funktioniert super, aber hat ein paar Hindernisse gehabt. Da werden wir aber beim Elektronik-Video drauf eingehen. Also, dann nehme ich euch einmal mit und zeige euch einmal ein bisschen den tour Turbo. Ja, dann fangen wir mal außen an, das ist die Vorderansicht, da sieht man die Einstiegslucke die versperrbar ist. Dann habe ich da einen Tisch, der ausklappbar ist, das zeige ich noch später im Detail. Da unten ist der Gepäcksstauraum, der ist auch versperrbar, hat ca. 60 x 90 x 30 cm. Auf der Hinteransicht haben wir die Rücklichter. Die sind momentan brenner, also leuchten die Bremslichter. Sind Bremsrücklicht und Blinker in einem äh, Ausstellfenster. Auf der von der Vorbahn abgeneigten Seite ist jetzt einmal keine Öffnung. Wer kann ich machen, weil da die Liegefläche angrenzt? Und das Ganze hängt von vorne gesehen. Also, da haben wir nochmal die Photovoltaik drauf, die im Prinzip 130 Watt Peak pro Panel hat. Ich habe einmal Ende September um die 300 Watt runtergebracht, beim schönen Wetter. Es also ist jetzt so im Hochsommer 350 Watt werden möglich sein. Ja, und das Ganze hängt dann an einer weber -Teigsel. Das ist eine ganz normale, im Webershop erhältliche Teichsel. Die habe ich mit einem 30x30 Vierkantrohr an die Karosserie mit so Eisenwinkel befestigt, das heißt knetet, verschraubt. Bin dann aber später draufgekommen, dass ich durchs Durchschrauben der Weber Deichsel die dreimal durchgeschraubt. Ich habe da noch ein Video, das blendet dann ein. Äh, natürlich die Deichsel selber schwäche und habe dann zusätzlich noch einmal diese Aluminiumwinkel, Außen an die Karosserie geschraubt, um das Ganze ein bisschen abzufangen und habe hab diese Winkel dann einfach als Klemmung quasi außen um die noch nochmal rübergegeben. Jetzt ist der ganze Schwerpunkt ein bisschen weiter heraus. Ich muss sagen, der Torturville ist extrem gut ausbalanciert, also beim Einladen muss man halt aufpassen, dass man vorne und hinten gleich viel rein gibt. aber er ist ziemlich zentriert vom Gewicht her. Ja. Die Elektronik wird dann in einem anderen Video, wie bereits erwähnt, quasi vorgestellt. Und ein Thema habe ich noch, ich habe mir die Hinterbremse vom Bike abgefangen, habe die dann auf so einem kleinen Bremskraftverstärker ich mir da gebastelt, dass man das jetzt in Action sieht. Ich löse das Ganze einmal und betätige die Bremse sieht man es geht dann zweimal auf normale Backenbremsen weil leider haben wir da bei dem Set keine Scheinbremsenaufnehmungen dabei gehabt da sieht man ein bisschen die Motorenaufnehmungen da muss ich mir eben noch was äh, einen Stabilisator reinschweißen lassen da ist die Ladebuchse also ich habe 10 Ampere äh, kann ich laden, das heißt mit 360 Watt ja dann werden wir nochmal aufsperren so jetzt muss ich das Video aber kurz unterbrechen komischerweise hat mein DJI den Ton nicht mit aufgezeichnet jetzt muss ich das nachvertonen. also wir schauen uns jetzt einmal die ausnahme an das ist der Stauraum von vorne zugänglich, versperrbar mit dem gleichen Schlüssel wie die Klappen, was zum Öffnen ist natürlich. Äh, Abmessungen 20x60 breit, 90 tief, 30 hoch, also, da bringt man schon einiges rein. Ähm, dann in der Mitte der ausklappbare Tisch, den wir zum Kochen benutzen wir und zum Essen. Also einfach Verriegelung raus, und Tisch runterklappen, da sieht man mich im Spiegelfenster. Und ja, den Campingstuhl vorne hinstellt, klappen man auf, man sitzt geschützt, Vorzelt kommt noch drüber. Das ist, liegt noch im Stauraum, das sieht man dann gleich. Und dann mit dem kleinen Schlüssel, die klappen aufgesperrt, die im Prinzip mit Gasdruckdämpfer offen gehalten wird da habe ich ein bisschen ein Thema gehabt, das habe ich vorher 100 Nm Dämpfer verwendet, jetzt sind es 150er, jetzt bleibt es ja offen und ist genau passend für das Gewicht der Platten oder der Klappe ja, also da sieht man jetzt da die Einstiegsstufe da ist darunter so, jetzt bringe ich es auf da ist darunter ein Staufach für die ganzen Küchenutensilien, also da werde ich wahrscheinlich meinen Campingstuhl noch reinbringen, den Gaskocher und die ganzen Fressalien, da kann man sich draußen am Tisch was brutzeln. Die bleibt da offen, das heißt die kann da im vorderen Bereich was zubereiten und dann die Richtung am Tisch weiterarbeiten mit dem Gaskocher oder mit irgendeinem Kocher. Also ich habe derzeit ein Gaskocher. Ja, dann geht es weiter im innenraum also ich habe da eine matratze mit 60 cm breite und 2 mit der länge der gesamte innenraum hat ca. 2,7 m länge und 86 m breite auf der linken seite hätte man platz um etwas sag ich mal, an regalen oder so zu aber ich werde das nicht machen weil ich doch genug stauraum im Außenbereich habe oder im Zwischenboden und ja also ich denke ich werde es so lassen oder vielleicht mit einer Stapelbox oder sowas reingeben, wo ich die wichtigsten Utensilien dann mit habe, Zahnbürste und so weiter. Das ganze ist mit einem Deckenlicht versehen, einem LED Deckenlicht, das ganze Bordnetz ist auf 12 Volt und ja dann LED Streifen, da kann ich mir das ganze dann in beliebigen Form darstellen. Rot natürlich, wenn man mal kuscheln möchte, aber ich glaube, Besuch werde ich da nicht so oft kriegen im Wohnraum. es ist nicht unbedingt Platz für zwei. Ja. Dann im linken Bereich, beim Eingangsbereich, habe ich dann eine, also eine Konsole, wo ich 12 Volt FZ-Steckdosen verbaut habe, habe auch einen Generator dabei, wo immer die Reifen also einen Generator ein Kompressor dabei, wo man die Reifen aufpumpen kann. Da wird dann äh, im Bereich anzeigt die Bordspannung, das heißt die Akkuspannung. Da weiß ich auch, wann der Akku voll oder leer ist. Also, das ganze System ist ja auf 36 Volt und bei 41,5 Volt ist der Akku, eigentlich ist er bei 42 Volt komplett voll, aber also ich habe jetzt BMS auf 41,5 Volt eingestellt, damit man nicht die ganze Kapazität vom Akku ausnutzt. Das ist für die Batterielebensdauer da äh, wichtig. Ja, und dann wird man da noch die Luftfertigkeit, die Temperatur und die äh, Photovoltaikleistung anzeigt. Da habe ich noch einen Außenstrahler zur Beleuchtung vom Tisch, wenn man am Abend sitzt und was kochen muss, sehr praktisch. Es wird mit einem Schalter einfach da eingeschalten. Der zweite Schalter ist für die Heizung. Ja, also die Vater an. Und ja, der ganze Innen, die Innenverkleidung ist jetzt mit Filz ausgeklebt und 20 mm Styropor zwischen den Aluprofilen. Der Filz ist leider nicht ganz so sauber geworden, weil mir der Uhu-Sprühkleber versagt hat, ist am nächsten Tag alles runtergegangen von der Decke und teilweise von den Wänden. Jetzt habe ich das nachkleben müssen und es ist dann nicht mehr so 100% sauber worden. Aber es ist im Prinzip doch noch ansehnlich. Also man kann es herzeigen. Ja und eine USB steckdosen werden noch drauf auf dem Kabel weg, weil das hängt nur blöd im rum. herum. Und jetzt zeige ich euch noch die ganze Technik im Doppelboden, wie das Ganze ausschaut. Also genau zwischen den Rädern ist die Batterie. Ja, und da in dem Zwischenbereich. Also ich habe die mir so gemacht, dass ich vorn und hinten jetzt keine Luke habe von oben zugänglich, weil erstens einmal muss ich immer die Matratzen hochklappen und zweitens ist es dann schwer zugänglich. Da finde ich es echt extrem praktisch, wenn man von außen den Gepäcksraum zugänglich hat. Da unter dem Deckel befindet sich jetzt die ganze Technik. Also wir haben einen Smart MBT Tracker von Victron Energy verbaut. Das ist ein 120er. Ich müsste in den Datenblättern auch ein Ich habe jetzt schon vergessen, was er jetzt eigentlich an, an Leistung bringen kann. Er ist ein bisschen überdimensioniert, aber das ist die die Größe braucht man, wenn man 36 Volt Akku hat. Das Ganze ist mit kfz sicherungshaltern versehen und dann habe ich da noch die Steuerplatine, wo die ganzen Ausgänge und Eingänge drauf sind. Wie gesagt, das werde ich in einem eigenen Video erklären und die Hauptsicherung ist ein Leitungsschutzschalter von ABB, der ist auch für DC geeignet das heißt der kann die 36 Volt abschalten, der geht bis 72 Volt. ich habe da einen ganz normalen Standardautomaten C16 jetzt drin, der ist ein bisschen groß ich habe vorher die Motoren darüber gesichert gehabt, die ziehen aber zu viel Leistung die schalten im Schalter schaltet der Automat ab, ist einmal gut zu wissen, dass er funktioniert und habe das Ganze dann nochmal über Kfz-Sicherungen mit 30 Ampere pro Motor jetzt gesichert. Da im hinteren Bereich ist die Heizung. Das ist ein kleiner PTC-Widerstand, wo unterhalb noch ein PC-Lüfter drinnen ist. Und ich kann mit dem PC-Lüfter kühlen und oder auch noch zusätzlich zur Heizung dazuschalten. Um, die erste Versuche haben wir jetzt einmal gegeben, dass ich ungefähr 10 Grad zur Umgebungstemperatur aufhatzen kann. Es wird da echt flauschig warm im unteren Bereich. Und dazu habe ich mir da jetzt noch so ein kleines Lüftungskitter eingebaut, wo es dann warm rausblasen sollte. Das muss ich aber erst noch probieren. Im hinteren Bereich habe ich einfach zwei günstige 5 Ampere Netzteile von Amazon. Kann ich verlinken verlinken parallel geschalten, die dann einfach auf dem Batterielade, die Batterieladung übernehmen. Und die Batterie ist da in diesem Kunststoffgehäuse drinnen, also 1800 Wattstunden und ja, 36 Volt. Ja, im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist das jetzt hat man so eine Grundvorstellung vom Tor Turbo. Ja. Er fährt sie super, muss ich sagen. Die Seitenstabilität muss ich noch fixieren. Und was mir noch nicht taugt, ist die Abstützung an den vier Ecken. Das habe ich jetzt mit Restmaterial einmal gearbeitet. Das ist ein bisschen umständlich, ist auch immer schwer zum Einstellen. Aber es funktioniert. Ja, zum Abschluss gibt es jetzt noch ein bisschen eine Aufnahme von außen und von innen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen bitte in die Kommentare. Und ja, es wird sicher noch weitere Videos geben von mir. Also viel Spaß beim Schauen. Euer Thomas von Dorfwert. und Jetzt spielen wir ein bisschen an Musik.